Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Walle-Serie aus der Aletsch-Arena. Das wird jetzt ganz spektakulär, weil das die höchsten Punkte sind in der Aletsch-Arena. Und jetzt Mega. links sieht man schon die Gletscherzüge. Ganz ja, genau, das ist der Aletsch-Gletscher und von hier oben hat man eben beste Aussicht auf den Gletscher. Und ähm, das gehört übrigens auch zum Stoneman-Teil dazu. Also auch falls ihr vorhabt den Stoneman zu fahren, dann schaut euch das mal genau an. Und jetzt kommt gleich zum Angeber. Ich? Das ist doch der Guide. Schaust du wieder nur den Guide hinterher? Nein, nur dem schönen Mann, weißt du. War das jetzt der Guide oder war das der Nico? Was sagt ihr? Also echt. Ich glaube, der hat unsere Technikserie angeschaut. Er sagt ja immer in vier Tagen zum Hinterrad versetzt. Aber geheißen hat es vier Wochen. <lacht> äh, ah, bist du das, oder? Ah ja, das bist du. Wow, sehr gut, sehr gut. Aber schon wieder? Soll hm, springen nicht, wie du bin ich halt <lacht> auch nicht. Erklärt, ja, dies klärt sagt man Bayern, geht's ja fix. Ja, oh, ja, ja. Nicht, dass ihr gesperrt wird. Ich vermute ja, Nikos heimliche Lieblingsdisziplin sind technische Abhilfe. Nur um mich zu ärgern. Aber jetzt, wo ich das durchschaut so habe, gönne ich ihm das natürlich nicht mehr so gut und streng nicht mehr an. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja. Uh. diese schwarzen Kühe, da hat er uns vorher erklärt, dass sie sehr aggressiv sind und Ringkämpfe austragen, in denen sie dann feststellen, welche Kuh das Sagen hat und wenn von unterschiedlichen Bauern jeweils die Leitkühe, also die Chefinnen, aufeinander treffen, dann gibt es da wohl diese Ringkämpfe. Mal ein Foto raussuchen, ob wir was herzeigen können. Uh. Oh ja, ja, yeah, der war mega Was ich hier voll feiere, ist, dass man immer auf irgendeinen See zufährt. Das ist echt genial. Der See da vorne ist sogar natürlich, habe ich gehört. Sowas was ist bei uns ja wirklich nicht. Das wird wahrscheinlich auch so ein Gletscherzungenbecken sein. Hier geht es zum Wettmahorn rauf. Kann ich jetzt durchscheißen? war gerade ein Schild da. Und ja, cool. Ja. Yeah. Ein bisschen wie so ein see wie, Nur mit grandiosem Panoramen. Ja. Yeah. Ja, krass. Jetzt haben wir den Gletscher noch mal aus anderem Blickwinkel. Und ja, ihr habt es gesehen, hier ist extra so ein Aussichtssteg. Aber obwohl jetzt gerade mitten, mitten, Mitte August ist, also mega viel los sein müsste, ist es echt voll okay. Und hier wird sogar geblitzt. Ja. Der Schweizer blitzt die Geschwindigkeit. Aber Wie so schnell, schnell war man nicht. Schnellst. Oh nein. <lacht> <lacht> <laughs> I don't want to hear another stupid idea you want say. <laughs> <laughs> <laughs> was doch so, die ganze durch I'm <laughs> mm Ha ha ha wieder unten angekommen war mega vielen vielen Dank danke euch. und ja wir geht's Spaß gemacht für uns noch ein Stückchen zurück hoch zum Hotel erstmal genau und okay. bei dir geht es zum Schwimmen habe ich gehört mit der Pachta, ja wahrscheinlich gehe mit meiner Tochter <lacht> noch ein bisschen schwimmen sie muss äh, Triathlon trainieren für die Schule und da ich schon mal einen Ironman gemacht habe kann ich ihr schon ein bisschen helfen denke ich mal oh. und heute nach dem Tag <lacht> Ist wahrscheinlich Schwimmen nicht das Dümmste. Ja. Sehr gut. In der Gondel kam nämlich auf einmal eine SMS oder WhatsApp, ähm, wo die Tochter gefragt hat, Papa, Sport heute Abend? Ja. <lacht> so das was gemacht wir haben ja keinen Sport gemacht, oder? Nein. Nein. wir sind ja heute nur Gondel gefahren. Okay. Also, vielen hey. Dank nochmal. Vielen Dank, super war's. Nick. Nico. Nico, ganz Nico, Dank. Petra, ja. vielen Dank. Bleibt gesund und ja. nehmt viele Eindrücke mit nach Hause. Machen wir. Genießt Bis es bald. Vielleicht wenn wir ihr ja. einfach mal in der Nähe seid, beim Restaurant vorbeischauen, unverbindlich. Das Machen ja, vielleicht wir. kommen wir nächstes Mal auf deinen Campingplatz. Ja, er hat ja. nämlich auch noch einen Campingplatz. <lacht> hey, Super. macht's gut. Allen einen Gruß. Jo, macht's gut. Tschau.